Einen schönen guten Tag an alle Fans da draußen und willkommen zu Runde 1 dieser formel 1 style go -Kart zusammenfassung hier aus dem Kartpalast für den Bergkirchen Grand Prix. Nach wochenlanger Vorbereitung und Editing ist es mir eine ganz besondere Ehre, diese Videoserie mit euch teilen zu können, vor allem von dieser beeindruckenden Anlage, in der sich die längste E-Kartbahn der Welt befindet, mit einer Rundenzeit von 2 Minuten 30 hier wird sehr auf Nachhaltigkeit gezählt, deswegen verfügt diese Anlage über Solarzellen, die zum Laden aller la E-Karts dienen. Für alle, die sich nicht so für Motorsport interessieren, gibt es ein großes Angebot an Aktivitäten und Verpflegungen. Zurück zum Racing! Wir fahren heute auf dem Raceway 1, der längsten und schnellsten Strecke, die der Kartpalast zu bieten hat. Mit einer Länge von 550 Metern durch 17 Kurven und über zwei Ebenen werden unsere Fahrer im Verlauf der 20 Runden ordentlich an ihre Grenzen gebracht. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Jeder bekommt ein Standard-Rimo-Sinus-Ion-Kart zur Verfügung gestellt. Die Auswahl war komplett zufällig, so sollte jeder Fahrer die gleichen Chancen auf einen Sieg haben. Apropos Fahrer, schauen wir uns die Startaufstellung für dieses Rennen an. Die Binders regieren die erste Reihe, mit Jochen ganz knapp vor seinem Vater Ralf. Dahinter lauert Süß mit Lena Sprogis auf 4 mit guten Chancen auf den Sieg. Rob Beach ist best of the rest, dicht gefolgt von Popov. Jung schlägt Alt in der vierten Reihe, 0,5 schneller als Weißsteiner. Tinchen startet als neunte mit einem enttäuschten Bernie nur von Position 10. Marcel Stefan ist Elfter und Kempf wird versuchen, sich im Rennen vorzukämpfen. In der letzten Startreihe haben es sich die letzten bequem gemacht mit Högerle vor Leila Stefan auf dem letzten Platz. Mit all dem aus dem Weg fahren die Fahrer zu ihren Startpositionen. Es geht jetzt los. Und die Lichter zählen runter. während ein Countdown für dieses erste Rennen? Die Lichter sind grün und los geht's! Guter Start der vorderen 2, Jochen mit der bisschen besseren Reaktionszeit, dahinter Süß und Spogis und ein schrecklicher Start für Popov, er ist von Position 6 auf 8 gefallen. Wir hören etwas Archibachi im Mittelfeld und wir sehen Weißsteiner im Kampf mit Popov, der noch eine Position verliert, schrecklicher Start für die Nummer 53. Vorne fährt Jochen Binder bereits eine kleine Lücke vor seinem Vater Ralf raus, der massiven Druck von Süß hat. Wir haben eine gelbe Flagge in Sektor 1, hoffentlich sehen wir bald, was da vor sich geht. Oh, das ist Marcel Stefan, der sehr langsam fährt, offensichtlich ein Problem mit seinem Kart. Die vorderen vier lösen sich bereits von Beach, der offensichtlich nicht das Tempo mitgehen kann. Onboard mit Jochen, der Schlangenlinien fährt, offensichtlich denkt er ihm viel Reifentemperatur. Dies könnte jedoch gefährlich werden, Ralf ist direkt hinter ihm und Jochen rutscht etwas weit raus. Das könnte Ralf eine Möglichkeit geben zu attackieren. Vorbei am stehenden Marcel und Ralf ist auf der Innenseite und fährt vorbei. Außenrum, Führungswechsel in Runde 2 mit Ralf vorne, danach Jochen, Süß und Sprog ist auf 4. Replay onboard mit Süß. Ah, Jochen rutscht raus und Ralf kann eine engere Linie fahren und zieht in eine Lücke rein. Konsequentes, aber wunderschönes Überholmanöver des neuen Führenden. Jochen hängt Ralf schon die letzten zwei Runden an der Stoßstange. Er kann offensichtlich schneller, aber kommt nicht vorbei. Schaut erst neben ihm, aber Ralf hat bessere Beschleunigung dank seines Gewichtsvorteils. Süß lauert dahinter wie ein Panther. Bereits zuzuschlagen, sollten sich die beiden in die Quere kommen. Und Ralf bekommt Untersteuerung durch Kurve 2. Er ist verletzlich und Jochen sticht in die Innenseite. Ein Déjà-vu aus Runde 2. Und Jochen erobert sich Position 1 von Ralf zurück. Jochens Vorsprung ist nicht so groß wie in den vorherigen Runden. Er hat einige schnellste Runden gefahren, aber jetzt scheinen seine Reifen zu überhitzen. Er rutscht durch die Gegend, wie als wäre er auf Seife, auch in dieser Hanade. Das ist sehr weit raus und Ralf schlüpft durch und Jochen wird eingeklemmt. Das gibt süß, die Chance erst daneben. Die beiden berühren sich. Jochen und Bernhard Süß berühren sich, aber Süß übernimmt den zweiten Platz. Eine absolute Horrorwendung für Jochen Binder. Er verliert zwei Plätze in einer Kurve. Der Paulmann, der das Rennen kontrollierte, ist nur noch auf Platz 3 und selbst Sproges lauert hinter ihm. Er muss unbedingt wieder in einen Rhythmus kommen oder der Sieg fährt ihn hier davon. Es ist noch nicht mal Halbzeit, liebe Zuschauer. Wenn Ihnen das gefällt, dann bleiben Sie dran. Ralf hat vorne eine kleine Lücke rausgefahren und, und das ist Sprogis! Lena Sprogis vor Jochen Binder! Wie ist das passiert? Okay, Jochen ist hinter Bernie und versucht vorbeizukommen nach seinem Fehler. Oh, ein kleiner Stupser und Jochens Linie ist beeinträchtigt. Lena sieht eine Möglichkeit, fährt daneben und lässt Jochen durch Kurve 16 und 17 einfach außen verhungern. Was für ein tolles Racing! Oh, und wir sehen ein weiteres Replay! oh Oh, das war ein harter Aufprall von Null und Bauer. Beide scheinen okay zu sein und können weiterfahren. Weißsteiner wollte vorbei, aber Bauer verteidigt die Position hart. Wow, wow, wow, ein Fahrer wurde gedreht. Wer ist das? Oh, das ist Bauer, die wir eben im Kampf mit Weißsteiner gesehen haben. Ich frage mich, ob er das war. Sie versucht umzudrehen, falsch rum. bitte lass keinen kommen. Bauer kann umdrehen, aber sie verliert drei Positionen. Und Weißsteiner hat eine 10-Sekunden-Strafe für die Kollision mit Bauer. Jochen versucht immer noch, an Sprogis vorbeizukommen. Oh, und das ist das zweite Mal in zwei Runden. Da steht jemand quer. Diesmal ist es Null. der sich einfach drehte. Was für ein seltsamer Vorfall. Weißsteiner und Popov schaffen es vorbei und schon wird abgequetscht. Ja, er bleibt erst mal dahinter. Lena Sprogis ist die absolute Königin der Verteidigung. Jochen versucht schon seit sechs Runden sie zu überholen, aber sie platziert sich immer richtig. Aber jetzt ist es soweit! Er ist daneben, der überrundete im Weg und Crash zwischen Binder und Sprogis! Unglaubliche Szenen! Man kann nicht zu zweit durch die Kurve! Jochen übernimmt den dritten Platz nach einem aggressiven Vorbeidrücken! Lena wird nicht happy mit diesem Manöver sein! Keine Untersuchung notwendig, sagen die Stewarts. Ja, das Rennen geht langsam aber sicher dem Ende zu. Wow, wow, wow! Und da dreht sich Kempf und kollidiert mit Marcel. Kempf, hier ein ruhiges Rennen fuhr, aber nicht mit Marcel, Stefan. Stefan stand eine ganze Runde lang still und jetzt ist der Elfter. Er qualifizierte sich nur eine Hundertstel hinter seinem Sohn. Er überholte ihn zweimal. Er widerstand dem Druck von Süß das ganze Rennen über. Aber jetzt gewinnt Ralf Binder den Bergkirchen Grand Prix. Süß wird Zweiter. Jochen Binder mit der schnellsten Runde in der letzten Runde auf dem dritten Platz. Aber damit wird er nicht zufrieden sein, nachdem er den Speed für einen Sieg hatte. Lena Sprugis verpasst das Treppchen und wird frustriert sein mit der Entscheidung der Kommissare nach dem Überholmanöver von Jochen. Rock Beach, den wir das ganze Rennen nicht gesehen haben, mit Abstand nach vorne und hinten wird Fünfter. Und Mario Weißsteiner fällt zwei Plätze zurück von 6 auf 8 nach seiner 10 Sekunden Strafe. Ein absolut tolles Rennen mit viel Action zwischen den Fahrern, aber alle blieben soweit fair miteinander und hatten einen riesigen Spaß. Danke fürs Zuschauen an alle. Dies war mein aufwendigstes Video bisher, also wäre ein Abo und ein Like von euch wirklich erwünscht. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ich hab zwei, ich war auf Now that was good. <laughs>